Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor. Wenn meine Stimme manchmal nicht stimmt, tut mir leid, ich bin immer noch nicht ganz von der Krippe geheilt, aber das wird wieder. Unser Vater hatte zwei Berufe, er war Kunstmaler, Landschaftsmaler und die Woche über technischer Zeichner in der Landesvermessung. Morgens nach 8 Uhr fuhr er mit seinem alten, riesigen Herrenrad, mit dem ich Radfahren gelernt hatte, in die große Stadt. Um 17.30 Uhr kam er auf die gleiche Art und Weise wieder nach Hause, bei Wind und Wetter. Gemalt hat er, so oft ein wenig Zeit war, zwischen all seinen Pflichten. War ein bestelltes Bild fertig? Meist eine Landschaft oder ein Blumenbild. So verpackte er es in Packpapier und, schnürte es und schnürte, verschnürte es. Er setzte sich auf sein Riesenrad und eines von uns Kindern durfte mit. Wir saßen dann auf dem Gepäckträger, hielten das Riesenpaket auf dem Schoß, streckten die Beine weit von den Rädern weg, damit die Füße nicht in die Weichen kamen und waren stolz und überaus angestrengt. Bei den Kunden angekommen, trug Vater das Gemälde in die meist großen, schönen Häuser. Und wir, dieses Mal ich, trippelten hinterher. Eine schön gekleidete Dame öffnete uns, ließ uns in die Diele, die größer war als unser Erdgeschoss, und voller wunderbarer Möbel, und ging, um Geld zu holen. Vater packte das Bild aus, legte sorgfältig das Packpapier zusammen, rollte den Bindfaden auf und wir warteten. Meine anfängliche Freude erlosch bald, Den weder führte sie uns in einen Raum, noch bat sie dem müden Vater einen Stuhl an. Sie besah das Bild von allen Seiten, lobte es und bezahlte. Aber ich spürte zum ersten Mal in meinem Leben den Hochmut mancher reichen. Der Gipfel war als sie uns einen angeschnittenen Kugelhupf schenken wollte. Mit der Bemerkung, da ist man wohl ein nicht mehr frisches Ei hineingeraten. Aber ihre vielen Kinder werden sich wohl darüber freuen. Ich war zwar ein scheues, schüchternes Kind, aber plötzlich nahm ich den Kuchen aus Vaters Händen, er wusste nicht, was er zu der Kundin sagen sollte, stellte ihn auf ein zierliches, weißes Tischchen und sagte wütend, das wollen wir nicht. Meine Mutter backt uns ganz tolle Kuchen. Und dann rannte ich schluchzend zur Tür hinaus. Nie wieder bin ich mitgenommen worden von Vater. Und ich wollte das auch nicht. Ein Geburtstag. Mein Bruder Karlheinz und ich hatten am gleichen Tag Geburtstag, obwohl wir drei Jahre auseinander waren. Tagelang freuten wir uns auf diesen Tag. Es gab ein großes Fest mit Kuchen. Eis, bon Bonbonspiel und allen unseren Freunden. Die Großen. Vier waren teilweise schon in Lehre oder Studium. Ich glaube, es war der letzte Geburtstag, den meine Mutter noch außer Bett für uns richten konnte. Nun, es war überwältigend für mich, was da lag. Natürlich ein Buch, ein neues Kleid von ihr genäht, ein Trinkglas mit Blümchenwald eine Halskette und als Höhepunkt eine rote Umhängetasche. Wie lange habe ich mir eine solche Tasche gewünscht? Den ganzen Tag habe ich sie getragen und am Abend mit ins Bett genommen. Was mein Bruder bekam, weiß ich nicht mehr. Aber das Kindheitsparadies hatte damals schon Risse. Davon ein andermal. Das war eine Kindheitsgeschichte. Nun sage ich Ade. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik.